Mein Name ist Nicola Neider Ammann, ich bin Theologin, arbeite bei der Katholischen Kirche Stadt in der Stadt Azern und leite dort den Bereich Migration und Integration. In dieser Funktion bin ich Teil von dem OK, unserer Aktion beim Namen nennen, in der Peterskapelle, wo wir jetzt 24 Stunden die Namen der fast 40.000 Verstorbenen auf der Flucht nach Europa verlesen und gleichzeitig auf weiße Stoffstreifen schreiben und auch Briefe an den Bundesrat richten, für jeden Verstorbenen einen Brief, in dem wir den Bundesrat auffordern, alles Mögliche zu tun, damit die Menschen, die jetzt noch an den Außengrenzen Europas in total überfüllten Flüchtlingscamps ausharren, zu evakuieren und ihnen in der Schweiz ein faires Asylverfahren zu ermöglichen.